Jetzt bekommt Herr de Vries das Wort für die CDU-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin, da ich es immer vergesse, möchte ich auch zunächst einmal im Namen der CDU-Fraktion den Dank richten an die Mitarbeiter des Arbeitsstabs, an den Leiter des Arbeitsstabs, Herrn Jäger. Sie haben, uns, Sie haben uns sehr tatkräftig und professionell unterstützt und all das, was wir uns vorgenommen haben aufzuklären und zu erarbeiten, hätten wir beileibe nicht geschafft durch diese hervorragende Unterstützung. An der Stelle vielen Dank auch von meiner Seite. Und vieles ist ja auch durchaus emotional gewesen, Momente, es gab auch hitzige Auseinandersetzung durchaus zwischen uns. Ich glaube, es ist dem Ausschussvorsitzenden Herrn Trepol immer gelungen, besonnen und friedlich uns durch die Sitzungen zu führen. Ein großes Verdienst auch und ein Ergebnis, dass wir zu einem guten Abschluss gelangt sind. Auch an der Stelle herzlichen Dank an Herrn Trepol. Ich glaube, insgesamt war der pur Jamur eine besondere Herausforderung für die Ausschussmitglieder, der sie sich mit großer Ausdauer und innerer Anteilnahme gewidmet haben. Und ich kann für die CDU feststellen, diese Anstrengungen haben sich wirklich gelohnt. Die Arbeit des PUA war erfolgreich. Es war richtig, dass CDU, FDP und Grüne den PUA eingesetzt haben. Hiervon sind wir überzeugter denn je. Und ich glaube, auch die SPD-Fraktion sieht das inzwischen genauso, meine Damen und Herren. Am eindrucksvollsten zeigt sich der Erfolg der Aufklärungsarbeit an den 33 fachlichen Empfehlungen, die die Fraktionen einvernehmlich zusammen vorgelegt und beschlossen haben. Und hiervon haben sich auch durchaus Fachleute aus der Jugendhilfe und Experten beeindruckt gezeigt, wie Frau Leonhardt und ich bei einer Fachveranstaltung am 18. Januar erleben konnten. Das Echo und der Tenor war im Grunde durchweg positiv, mit wenigen Ausnahmen. Ich glaube, es ist angesprochen worden, wir haben wichtige fachliche Änderungen. Und vor allen Dingen Verschärfung im Hinblick auf die Rückführung von Kindern auf den Weg gebracht. Und es ist, glaube ich, auch ein Erfolg, den wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir klare Regelungen haben in Fällen von Gewaltanwendung Es darf künftig bei latenter Gewaltanwendung keine Rückführung mehr geben. Dort muss das Kindeswohl im Vordergrund stehen. Dort dürfen keine Risiken mehr in Kauf genommen haben. Ich bin froh, dass wir das so festgeschrieben haben, meine Damen und Herren. Und eine persönliche Anmeldung, Anmerkung. Die Schilderungen der Rechtsmediziner und anderer Zeugen waren oftmals ja sehr emotional und bedrückend. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass sie mir manchmal inneres Bauch, innere Bauchschmerzen bereitet haben und Bauchdrücken. Anderen wird es auch so gegangen sein. Vielleicht hat man auch einen anderen Zugang zu diesem Thema, wenn man selber kleine Kinder hat. Ich glaube, das ging vielen von uns so. Klar ist am Ende, Jamur hätte niemals zu Tode kommen dürfen. Es gab fast von Beginn ihres Lebens an Anzeichen von Gewaltanwendung, von Misshandlungen. Es gab genügend Anlässe und Gründe, das Mädchen nicht zurückzuführen in ihre Herkunftsfamilie. Und es gab auch Anlässe, sie später aus der Herkunftsfamilie herauszunehmen. Alle Chancen, alle Anlässe dieser Art wurden aber verpasst. Das Kind war am Ende der hemmungslosen Gewalt ihrer Mutter schutzlos ausgeliefert und ist zu Tode gekommen. Was bedeutet das? Das ist schon ein Totalversagen staatlicher Stellen bei der Ausübung des Schutz- und Wächteramtes. Das ist eine menschliche Katastrophe für unsere Stadt und es ist auch geschehen für den Kinderschutz in Hamburg. So etwas, meine Damen und Herren, darf sich in unserer Stadt nie wieder wiederholen. Und was muss, was muss das Ergebnis und die Botschaft des PUAS sein? Die Botschaft muss sein, der Schutz der Kinder vor Gewaltanwendung und Misshandlung muss künftig stets im Mittelpunkt des jugendamtlichen Handelns stehen. Und das Erziehungsrecht der Eltern, das zu Recht ein hohes Gut ist, muss dort seine Grenzen finden, wo wehrlose Kinder fundamentalen Gefahren ausgesetzt sein. Das müssen künftig unverrückbare Grundsätze des Kinderschutzes in Hamburg sein, meine Damen und Herren. Und dies im Alltag immer zu beherzigen, ist keineswegs einfach. Das ist leicht gesagt von hier oben. Es erfordert eine kritische Distanz zu den Klienten, eine ausgeprägte Fehlerkultur, eine regelmäßige Überprüfung einmal getroffener Entscheidungen, aber auch Hartnäckigkeit im Umgang mit den Beteiligten. All das haben wir bei den unterschiedlichen Akteuren, die mit Jamo zu tun hatten, zeitlebens schmerzlich vermisst. Fast alle Zeugen haben einerseits gesagt, dass das ein ganz besonderer Fall gewesen wäre. Aber niemand hat etwas Besonderes unternommen, um Jamur zu schützen. Dies ist bedrückend. Und damit kommen wir zu der politischen Bewertung. Bedrückend ist aber auch bei aller Einvernehmlichkeit in den fachlichen Dingen, dass die SPD jeden Zusammenhang zwischen der politisch zu verantwortenden Arbeitsüberlastung im ASD und den individuellen Fehlern der Fachkräfte im Fall Jamur trotz sehr eindeutiger Belege systematisch abgestritten hat. Und deshalb war die Erstellung von Minderbehaltenberichten Berichten aller Fraktionen auch zwangsläufig. Bezeichnend ist, mir ist das nochmal bewusst geworden, die Aussage mehrerer Journalisten, dass ab dem Zeitpunkt, als die Bezirksamtsleiter Grote und Seewicke und der Senator Scheele und Staatsrat Pörksen befragt wurden, die SPD keine einzige kritische Frage mehr gestellt hat. Meine Damen und Herren von der SPD, das spricht nicht für einen unbedingten Aufklärungswillen und das spricht auch nicht für ihre Glaubwürdigkeit. Sie hätten sich ein Beispiel an den Bremer Sozialdemokraten nehmen sollen, die mit ihren politisch Verantwortlichen im Fall Kevin schonungslos ins Gericht gegangen sind. Für uns ist völlig klar, ja, ach doch, Gläser gibt es ja auch. <lacht> ja, das ist gut. Sehr gut. Für uns ist völlig klar, gravierende und folgenschwere Fehler und Versäumnisse im Fall Jamor standen unmittelbar auch im Zusammenhang mit der unzureichenden Personalausstattung und der strukturellen Arbeitsüberlastung der zuständigen Jugendämter. Und Senator Scheele hat dies im Prinzip auch eingeräumt nämlich indem man nach dem Tod 56 Stellen für notleidende ASDs in Hamburg bewilligt hat. Und darunter waren genau die beiden ASD-Abteilungen, die für Jamo zuständig waren. Und das sind auch die notleidenden Abteilungen, die schon 2012 als notleidend eingestuft worden waren. Meine Damen und Herren, das ist das Eingeständnis des eigenen politischen Versagens und daran ist auch nicht zu rütteln. Und wenn wir Ihre Arbeit dann bewerten, dann stellen wir uns einige Fragen, die ich gerne nennen will. Ist es ein verantwortliches Handeln, wenn der für Kinderschutz verantwortliche Senator zwei Jahre lang keine einzige Stelle für den originären Kinderschutz in Hamburgs Jugendämtern schafft, obwohl er ganz genau weiß, dass mehrere ASD-Abteilungen nicht arbeitsfähig sind und dass sie nicht das Kundeswohl jederzeit umfassend gewährleisten können? Und wir fragen uns weiter zeugt es von besonderem Engagement für den Kinderschutz, wenn Senator Scheele die Einführung eines Personalbemessungssystems im Sommer 2012 ankündigt, aber die zur Umsetzung beauftragte Arbeitsgruppe erstmals im März 2014, also zwei Jahre später und vier Monate nach dem Tod Jarmus, erstmals tagt. Hat irgendjemand den Eindruck, dass ein gut funktionierender Kinderschutz durch ordentlich ausgestattete Jugendämter bei Senator Scheele Priorität hatte, wenn erst dann gehandelt wird, wenn ein weiteres Kind zu Tode gekommen ist. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Kann ein Senator, der dermaßen nachlässig agiert hat, in diesem hochsensiblen Bereich, wo es um Leib und Leben von schutzbedürftigen Kindern geht, weiterhin in Hamburg verantwortlich sein für den Schutz von Kindern? Wir haben uns diese Fragen gestellt und ich sage Ihnen, die CDU hat diese Fragen alle eindeutig mit Nein beantwortet. Das sind kapitale politische Versäumnisse, die Sie, Senator Scheele, unmittelbar und persönlich zu verantworten haben. Sie sind erst dann tätig geworden, als mit Jamur ein weiteres Kind zu Tode gekommen ist. Und deswegen fordern wir Sie an dieser Stelle noch nochmal eindrücklich auf, von Ihrem Amt als Präses der BASFI zurückzutreten, das ist die richtige Konsequenz aus diesem Versagen. Und Herr Ritter hat Bezirksamtsleiter Grote schon angesprochen, also will ich natürlich auch auf ihn zu sprechen kommen. Bei Jamurs Martyrium haben sich in fataler Weise genau die Fehler wiederholt, die bereits in allen vorangegangenen Todesfällen mitursächlich waren. Das Handeln seines Jugendamtes war im Grunde dermaßen desolat, dass es nicht ohne Folge bleiben kann. Es ist wirklich ein Skandal, wo in allen Fällen immer wieder kritisiert worden ist, dass die Aktenführung und die Falldokumentation schlecht gewesen ist, dass in dem für Jarmor zuständigen Jugendamt die Dokumentationspflichten auch noch ausdrücklich reduzier reduziert worden sind und das über zwei Jahre damit ist dem Versagen der für Jamo zuständigen Fachkräfte auch noch Vorschub geleistet worden. Das hätte niemals passieren dürfen, meine Damen und Herren. Und wenn Frau Leonard anspricht, worüber wir uns einig sind, alle Fraktionen sind sich einig, dass die politische Verantwortung für die Zustände im Bezirksamt Mitte und vor allen Dingen für den Erlass dieser Arbeitshilfe-Entlastungsmaßnahmen eindeutig bei Andi Grote liegt. Und deshalb ist auch der Rücktritt von Andi Grote als Bezirksamtsleiter aus Sicht der CDU unausweichlich. Er muss die politische Verantwortung übernehmen und von seinem Amt zurücktreten. Und wir hatten diese Diskussion ja schon einmal im Teil. Und deswegen sagen wir, wenn Andi Grote es nicht tut, ist der Bürgermeister gut beraten, ihn davon zu überzeugen, diesen Schritt zu gehen, ebenso wie er das schon bei seinem Vorgänger mit Erfolg getan hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren.